An der Tür. Ach, deswegen bin ich wach gut. Kann doch was nicht stimmen. gehe ich mal zur Tür hin. Ich öffne die Tür und da steht jemand. Aber wer hätte auch nicht? Wie soll das denn gang sein? Und der muss der klingen, dachte mir. Steht also ein Typ im blauen Overall mit einer großen Tasche in der Hand. Und er sagt: Happy Nikolaus to you. Ich bin von Martin Dez und nicht von O2. Ich wollte nur kurz ihr Telefon schließen und sie deswegen einmal kurz begrüßen. Und ich dachte mir, was ist für ein Typ? Klingelt hier und spricht den Reim, redet irgendwas von Nikolaus. Und da fiel es mir ein. Ja genau. Der 6.12. Und ich hatte doch da irgendwas. Nikolaus, ach wer hat noch sowas? Doch tatsächlich gab's da ein Geschenk, das ich mir zu Nikolaus mehr oder weniger gegönnt hab. Ein Internetanschluss Tatsächlich. Und jetzt ist es endlich so weit gekommen. Okay, das ist ein schlechter Reim, aber dafür ist auch der Zähler zuständig. Denn immerhin hat er so Ewigkeiten den Termin aufgeschoben. hat mit Lied zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich improvisiere hier. Ja? Also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und da sage ich, hallo auch. Der Techniker von 1 und 1 oder Telekom oder wie auch immer. Ich weiß noch nicht, woher sie kommen. Ist auch egal. Da sagt er, ja, da haben sie recht mal. Wo ist denn nun ihre Anschluss? Und ich sage nachher einmal Zimmer. Kommst du doch mal rüber. Ich hab's noch nicht aufgeräumt, aber das müsste sie ja nicht so stören, oder? Naja, okay. Er geht also zu den Kasten. Und... Ich nicht, jetzt Zahlen daran haben, die ich nie gefunden habe. Keine Ahnung, wie er es gefunden hat, aber... Irgendwie da ist der Techniker, der kann sowas. Und dann sagt er, naja, da kann ich nicht viel machen hier. Der Kasten finden sie anscheinend hinter einer Tür im Keller. Da muss ich mal runter. Gibt's es einen Fahrstuhl, da gehen wir schneller. Und ich sag mir. Wenn Tür einfach aufhört zu so rein. dann fange ich selber noch so an. Also, ist eigentlich ganz cool. Und weiß ihn ein. Ja, wissen Sie, da gehen Sie einfach hier so die Treppe runter. Fahrstuhl haben wir nicht, hier wissen die Studenten, was erwarten Sie. Da gibt es eine Tür, die wird noch auswählen gezeigt. Da gehen sie hin. Schlüssel und alles, außerdem ist es offen. Und wenn nicht äh, den Hausmeister kann ich auch mal kurz anrufen. Der wird schon Bescheid wissen. Jedenfalls, äh, wie auch immer, sie gehen in diesen Raum rein und dann der Rest ist bestimmt selber. Da finden sie den Anschlusskasten. Und der Techniker ist total verwirrt von mir, ich auch. Und dann sagt dann sag ich, ja, da sind wir uns einig. Und ihr sagt, okay, ich sehe. Ich gehe mal runter in den Keller. Zu dieser komischen Tür hin. Und stieß mal ihren Anschluss an. Und ich sag, wo da rein? Der sagte, okay. naja, man kann doch nicht immer rein. Wo können wir denn da hin Wichtig ist der Rhythmus, wir stimmen. Also begleite ich ihn zur Tür hin und sag, wenn nichts ist, dann naja. Sie finden hier schon was sie suchen, so, oder? Und er meint, okay, ja klar. Sie kam, siegte und sah, oder war es andersrum. Und dann haben wir noch ganz frei miteinander geredet, ohne viel Reim und so ein Quatsch wozu kam es wieder durch, sein Nikolaus-Talent, Zimmerei, rein, mm, sagte. das ist halt so, wenn man sich nicht kennt. Oh, mal viel Blödsinn. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das kriegen wir schon wieder hin. dann hat er ein bisschen darum geschaut irgendwelche schalter umgelegt und ich habe mich fast wieder hingelegt denn es hat so lange gedauert doch dann sagt er es ist soweit gehen sie mal in ihre zimmer wir testen das mal durch wir auf. Okay, ist doch nur vier viermal, viermal äh, Ich weiß, egal. Und angekommen in meinem Zimmer. Router vor sich hin schießt ihn an, am Computer und es läuft so, als wäre es wie immer. Und ich habe keinen Schimmer, wie das so kam. Ich habe Internet und Telefon, und alles ist da und denke wunderbar. Ich hab die Tür inzwischen zugemacht. Hab nicht mehr an den armen Techniker gedacht. Und da klingelt's wieder an der Tür. Und ich denke mir, ups. Na, ich komm da mal rüber. Und ich gesagt, ja, ich würde noch verabschieden. Und fragen, was es geklappt hat. Ich sag, ja wunderbar. Und er sagt, ja gut, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Jahr. Na, wenn sie dann Telefon Telefonie abmelden. Zeit, warum denn? Na ja, wir müssen ein Jahr lang ein bisschen einem Vertrag behalten. Und naja, dann können sie auch was anderes umschalten. Ich persönlich würde ja meinen Vertrieb nicht so empfehlen. An ihrer Stelle würde ich aber viel durcheinander wählen. Also wählen können sie ja, was sie wollen. aber warum gerade meine Firma probieren Sie mal durch da kommen wir mal öfters zu ihm <lacht> ja, unter uns ist dieser äh, äh, dieser Laden nicht gerade der Beste ich Sie reden die Regeln Ihre eigene Firma ah oh ja das macht man so äh, das ist Haftvertrauen Clown. es ein Verwandter geht, also ich weiß ja nicht. Aber warum darf ich mich über den Techniker wundern? Ich sage dann, ja gut, vielen Dank. Wir sehen uns vielleicht dann wieder oder auch nicht. Und ich reibe jetzt nicht. schön Nikolaus. Ach ja klar, war ja auch. Ähm, haben Sie überhaupt schon Familie? Ja klar, war schon fast alle aus dem Haus. Aber wieso? Ja, ich habe noch ein paar Goldhalber rumliegen. Die können Sie ihren Kindern in die Schule schieben. Ja, warum nicht? Ich bin auch nicht auf so nicht verpicht, aber... Es gibt bestimmt noch ein paar Kunden, die sich über freuen würden. keine echten Goldtaler, sondern welche Astrocoladi oder sowas ähnliches, ist schwer zu sagen. Es könnte auch Kaubonbon sein. objektiven oder eigentlich jetzt schon hoffentlich bald wahren Technikerbesuche zählt. Aber so war wie hier, ich weiß nicht. Ich habe also 1 eins :1 gewählt und bei kann man nie wissen. Wir schieben und schieben den Termin weiter, wie sie wollen. Aber es soll es nicht wenn es Traurig sein. So eilig ist es damit auch nicht. Ja, vielleicht mache ich das dann live, die Improvisation. Oh. Weil ich glaube, ich muss ihn jetzt mal schonen. schon. Schon. Äh, ja. <lacht>